Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausnahme und Zustand. Es ist der größte Steuerraub der Geschichte. Mit Cum-Ex-Geschäften haben Banker den Staat um Milliardensummen betrogen. Und an vorderster Front mitverwickelt ist Olaf Scholz, den wir jetzt als Bundeskanzler haben. Wie konnte es dazu kommen? Warum tut sich das mit der Aufklärung so schwer? Und warum gibt es keinen öffentlichen Aufschrei? Dazu haben wir heute einen profilierten Experten auf dem Gebiet als Studiogast in Präsenz. Ich freue mich sehr. Oliver schröm ist bei uns in Berlin und er recherchiert seit acht Jahren zum Cum-Ex-Skandal, hat dieses Buch hier veröffentlicht, die Cum-Ex-Files und wurde mit dem Deutschen Journalistenpreis 2021 für seine Cum-Ex-Recherchen ausgezeichnet. Er ist Investigativjournalist und ähm, hat Korrektiv mitgegründet, war dort dann auch Chefredakteur. Davor war er beim Stern und jetzt ist er bei Panorama. Herzlich willkommen und äh, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Ja, ähm, steigen wir gleich mal ein. Cum-Ex, das klingt erstmal so ein bisschen nach Lateinunterricht. Äh, was ist denn damit eigentlich gemeint und wie funktioniert so ein Cum-Ex-Deal? Das Ergebnis ist ganz simpel. Jemand lässt sich Steuer erstatten, die er vorher gar nicht entrichtet hat. Also das ist ein aktiver Griff in die Steuerkasse. Wir nennen das immer Steuerraub. Das ist also kein juristischer Begriff, aber es ist eigentlich Diebstahl, weil jemand sich Geld rausnimmt, das ihm nicht gehört und technisch. Das sind Aktienkreisgeschäfte, also drei Parteien treffen sich und wenn man Aktien im Kreis bewegt, also gibt es überhaupt keinen wirtschaftlichen Sinn, es gibt auch kein Kursrisiko. Es geht allein darum, den Anschein zu erwecken, dass eine Aktie zwei oder gar drei oder noch mehr Besitzer hat und alle vermeintlichen Besitzer bekommen eine, äh, eine Bestätigung und damit lassen sie sich die Kapitalertragssteuer erstatten, die vorher einmal entrichtet wurde und wird dann zwei-, drei-, viermal ausgezahlt. Und so ist allein in Deutschland von 2000 an schätzungsweise bis, oder bis vor zwei Jahren äh, 36 Milliarden Euro gestohlen worden. Also mit cum und ähnliche Geschäfte, die dann ein bisschen anders klingen, in der Mechanik ein bisschen anders sind. Aber im Kern ist es immer dasselbe Prinzip. Und wieso, also es läuft ja alles irgendwie digital, auch ähm, Online-Banking und so weiter läuft ja digital. Wieso kann nicht nachvollzogen werden, wem da gerade diese Aktie gehört? Das müsste man doch eigentlich irgendwie überprüfen können. Das ist die gute Frage und die berechtigte Frage. Äh, mir hat es mal jemand so erklärt, also die ganzen Steuerdaten ist ja Ländersache. Und es gibt fünf Rechenzentren in Deutschland, wo die Finanzverwaltungen ihre Daten haben. Und die Dinger sind aber so veraltet, also sowohl von der Software, auch von der Hardware, dass man die gar nicht aktualisieren kann, geschweige denn äh, irgendwie verbinden. Also ein Finanzbeamter kann nicht nachschauen mit dem Mausklick, ob Sie Ihre Steuer überhaupt entrichtet haben, wenn Sie jetzt zu ihm kommen und sagen, so, ich habe jetzt äh, einen Anspruch, ich habe hier eine Bestätigung vom Aktiengeschäft, ich hätte gern 50 Millionen erstattet. Kann er nicht nachschauen, außer Sie haben das bei ihm angegeben, äh, ob ob sie das jemals einbezahlt haben und dann wird es halt ausbezahlt und weg ist das Geld. Und woran liegt das? Also ist da die Technik irgendwie das Problem oder wird das allgemein nicht erfasst oder fehlt der politische Wille? Weil es ist, also ist ja unbegreiflich, ja. wenn ich einkaufen gehe und, und mit der Karte zahle oder Online-Shopping betreibe, dann werden mir ja Anzeigen angezeigt auf, auf Facebook und auf Instagram. Das heißt, es wird ja alles erfasst. Wieso bei diesen Geschäften in, in dieser Höhe nicht? Beides. Also das ist ein technisches Problem. Das zu lösen, kostet viel, viel Geld, weil man einfach Jahre versäumt hat, das immer zu aktualisieren. Also Sie, wenn Sie jetzt sich einen neuen Laptop kaufen und Ihr Alter ist zehn Jahre alt, können Sie die Daten nicht einfach überspielen, weil die Betriebssysteme natürlich veraltet sind und Sie die Zwischenschritte nicht gemacht haben. Um das dann anzugleichen, müssen Sie quasi alle Schritte nachholen und, es, und sich die Software besorgen und das ist sehr aufwendig. Also das so mal im Kleinen erklärt uns. Und das müssen Sie sich jetzt im Großen vorstellen mit den ganzen Steuerdaten aus der ganzen Bundesrepublik. Und um das zu ändern, bedarf es einfach Einsatz und ja, ist teuer und letztendlich ist es eine politische Entscheidung. Wenn es einen politischen Wille gibt, kann man das Problem angehen und wir haben ja alle den Koalitionsvertrag ein bisschen gelesen, zumindest quer gelesen und die Koalition, die Ampelkoalition hat beschlossen, Cum-Ex-Geschäfte oder ähnliche, Cum-Ex und ähnliche Geschäfte künftig verhindern zu wollen. Ja, das muss jetzt beim Wort nehmen und ich warte jetzt noch die 100 Tage ab und werde dann regelmäßig an das Bundesfinanzministerium eine Anfrage stellen, wie denn so der Stand der Dinge ist bei der Bekämpfung von diesen Steuerbetrügereien. Okay, viel Spaß mit Christian Lindner. Hm. <lacht> Welche Banken und Akteure sind denn bei Cum-Ex Geschäften involviert oder involviert gewesen? Es gibt so zwei, drei sogenannte Kronzeugen, also Cum-Ex Gauner, mag ich sie mal nennen, die dann irgendwann die Seiten gewechselt haben und bei der Staatsanwaltschaft angefangen haben auszusagen, und zwar über, über ein, zwei Jahre hin. Also es gibt Personen, die haben da 20, 30 Mal über Stunden ausgesagt. Und genau einem von denen wurde diese Frage gestellt, welche Banken sind denn involviert in diesen Comex-Geschäften oder waren involviert. Und seine Antwort war, fragen Sie mich doch, welche Bank nicht beteiligt ist, dann sind wir mit dem Verhör schneller zu Ende. Also ist eigentlich jede, selbst irgendwelche Sparkassen im Hinterland, natürlich auch die großen Banken, die großen Investmentbanken, die amerikanischen Banken. Aber zum Beispiel auch die Commerzbank, und das ist natürlich ziemlich, ziemlich makaber, die hat nach der Finanzkrise Milliardenzuschüsse vom Bund bekommen und hat gleichzeitig cum gemacht. Also hat sich quasi vom Staat sich zweimal Milliarden auszahlen lassen. Ähm, ja, Es ist eigentlich unfassbar. Auch Landesbanken mhm. haben da mitgemacht. Also was <lacht> ziemlich verwunderlich ist, dass eine Landesbank quasi den Bund dann ausraubt. Aber so war es halt. Okay, das sind jetzt die ähm, Bankenakteure und ähm, es gab ja aber auch ähm, einzelne Personen, also sehr reiche Leute. Ähm, Carsten Maschmeyer, der offensichtlich da äh, investiert hat ähm, in diese Geschäfte. Können Sie darüber was erzählen? Ja, also cum war immer ein Geschäft zwischen den Banken. Das wollten die auch gar nicht den, den Markt der Privatinvestoren öffnen, weil sie Befürchtungen hatten, dass es das dann irgendwann mal aufliegt was dann auch letztendlich passiert ist. Und dann gab es einen, einen Steueranwalt, der heißt Hanno Berger. der war, ich muss mal vielleicht ausholen, der war erst Steuerprüfer und zwar einer der gefürchtesten im Finanzplatz Frankfurt. Also die großen Banken haben sich vor ihm gefürchtet, weil er es ganz besonders kontrolliert hat. Und er hat dann irgendwann die Seiten gewechselt und wurde dann, wir nennen ihn immer Mr. Cum-Ex, also er hat Cum-Ex nicht erfunden. Aber er bekam irgendwann Wind von diesen Geschäften, dass es die Banken untereinander machen und hatte dann die Idee, dieses Geschäft für den Privatmarkt zu öffnen. Und äh, er hatte dann halt auch reiche Mandanten als Steueranwalt. Er war einer der führenden Steueranwälte Deutschlands. Auch Richard von Weizsäcker war bei ihm Mandant. Und, und Hanno Berger hat dann dafür gesorgt, dass der Ex-Bundespräsident möglichst wenig oder gar keine Steuern zahlen muss. Fußball-Nationalspieler, die Quanz. Also, eine unglaubliche Kundenkartei und irgendwann hat er so angefangen seinen Kunden diese, diese Cum-Ex-Geschäfte anzubieten, weil er sagt, hier kann man binnen kurzer Zeit, also binnen weniger Wochen oder gar Monate, unglaubliche Renditen machen von 20, 25 Prozent. Und das bei halt Einlagen von 10, 20 Millionen oder noch mehr, können Sie sich vorstellen, wie schnell man aus viel Geld noch mehr Geld macht. Ja, und da haben dann halt auch so Personen wie Carsten Maschmeier investiert, aber immer betont, er hätte nicht gewusst, dass das ein Investment in cum -Ex geschäfte fließt. Gut, wenn so ein, wenn so ein Finanzguru wie Karsten Maschmeyer nicht weiß, was, wohin sein Geld fließt, dann wollen wir das mal so stehen lassen. Uh, auf jeden Fall hat er von Cum-Ex-Geschäften profitiert. Im öffentlichen Diskurs, wenn man so eine Zeitung aufschlägt und so weiter, dann liest man öfter, es äh, handelt sich dabei um äh, so Schlupflöcher, Steuerschlupflöcher und so weiter und das impliziert ja irgendwie, das ist eigentlich legal, was da gemacht wird. Äh, würden Sie sagen, das ist zutreffend oder ist das, ist das Kriminalität und wo zieht man da die Grenze? Also für mich persönlich ist das organisierte Kriminalität, weil bei Cum-Ex-Geschäften, äh, da gibt es mehrere Partner, die sich verabreden und sie brauchen auch mehrere Parteien. Äh, und Das war auch eine ne Industrie und es war kein Steuerschlupfloch. Es geht ja auch bei Cum-Ex nicht darum, keine Steuer zu zahlen äh, oder sein Geld irgendwo in Panama oder in Offshore-Ländern zu verstecken, was schon asozial genug ist, sondern wie gesagt, bei Cum-Ex geht es darum, Steuergelder zu stehlen, also aus der Kasse zu holen, auf die man eigentlich gar keinen Anspruch hat. Und ich meine, da muss ich jetzt kein großer Jurist oder Steuerexperte zu sein, wenn ich mir Gelder aus der Staatskasse nehme, die mir nicht zustehen. Dass das nicht legal sein kann, ist auch klar. Und Das hat dann auch jetzt der BGH, also ist höchst, ist höchstrichterlich jetzt auch entschieden, dass comex ex geschäfte schon immer illegal waren. Das ist so ein Framing von, von den Cum-Ex-Gaunern, vorneweg dieser Hanno Berger, der sagt, das war ein Steuerschlupfloch und äh, was nicht illegal ist, ist, ist erlaubt, aber es stimmt schlicht und ergreifend nicht, sondern das war, wie gesagt, einfach so ein Framing und ihre Tat irgendwie zu kaschieren. Die wussten ganz genau, was sie machen. Ein Mitarbeiter von Hanno Berger, der auch unser Grundsäuge war und auch im Buch groß vorkommt, hat mal erzählt, also eine. Eine Sitzung hatten im Büro und Hanno Berger dann auch sagte, okay, wer hier Probleme hat, dass durch unsere Aktionen oder Aktivitäten am, am Markt, äh, Kindergärten, Schulen etc. Äh, nicht renoviert werden können, der soll doch bitte gehen, hier ist die Tür. Aber aufgestanden aus der Steuerkanzlei und den Raum verlassen hat keiner. Also die haben mit Vorsatz gehandelt. Wie würden Sie das bewerten? Haben diese Verbrechen dann nur mit menschlicher Gier zu tun? Oder ist das so etwas, was im System angelegt ist, das eben auf äh, Profit setzt und auf immer mehr haben und auch äh, privaten Reichtum, der sich dann in Yachten und Häusern und weiß der Geier was äußert? Es gibt so ein geflügeltes Wort, äh, Gier frisst Hirn. Und, äh, <lacht> <lacht> und das, das Verrückte bei dieser Geschichte ist, also cum ex wir beide hätten da nicht einsteigen können oder können es nicht. Oder ich weiß nicht, ob sie vielleicht ein oder zwei oder drei oder vier Millionen über haben. Nicht, okay, ich <lacht> leider auch nicht. Äh, und, und wenn, dann würde ich es nicht in Comex investieren. Also das, Leute, die dieses, diese Geschäfte betrieben haben und davon profitiert haben, sind unermesslich reich. Carsten Maschmeyer wird immer als Milliardär irgendwie taxiert, ob er ganz so viel Geld hat, mag dahingestellt sein, aber sicherlich im dreistelligen Millionenbereich. Ähm, warum denn solche Leute in solche Geschäfte investieren, wissentlich, dass die Gelder aus der Staatskasse kommen, erschließt ich mir nicht, ob das Thrill ist, ob das pure Gier ist. Die Menschen haben alles, was man sich mit Geld kaufen kann, weil sie wahnsinnig viel Geld haben. Und mit Cum-Ex haben sie aus viel, viel Geld noch mehr Geld gemacht. Das ist psychologisch irgendwie schwer zu erklären. Ja. Also sozusagen führt ein Wirtschaftssystem, das sich irgendwie kapitalistisch nennt, zwangsläufig zu solchen Sachen, dass man eben sogar den, den Staat, also aus der Staatskasse aktiv was rausnimmt und eben nicht mehr, also sozusagen den Staat ja und die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit bestiehlt. Führt das zwangsläufig dazu oder ist es einfach nur, also Einzelne haben irgendwie den Kick gesucht oder wollten äh, mal Mafia spielen oder sowas? Es sind nicht Einzelne. Allein in, in Köln, da neben Frankfurt und, und Stuttgart und München ermittelt eine Staatsanwaltschaft gegen äh, Cum-Ex und äh, allein in Köln sind mittlerweile über 1000 Personen Beschuldigte. Äh, und es gibt weitere Beschuldigte in Frankfurt und in, und in München. Äh, das ist die Spitze des Eisbergs. Also bislang wird eigentlich nur gegen die, gegen die Möglichmacher von Cumex ermittelt also gegen Banker, gegen, äh, gegen Anwälte, gegen Broker. Wer bisher strafrechtlich außen vor ist, das sind nämlich die Investoren, die Privatinvestoren, also die Karsten Maschmeiers. Äh, der Grund ist ganz einfach. Das ist eine Frage der Kapazitäten. und äh, aber man kann nicht von Einzelnen sprechen, sondern es waren wirklich sehr, sehr viele. Und warum die das machen? Ich meine, natürlich kann da offensichtlich keine Identifikation mit, mit Staat oder Sozialverhalten da sein, wenn ich einen Staat helfe, auszurauben, dem Gelder entziehe, die dann auch dem Gemeinwesen fehlen, für Bau von Schulen, Kindergärten und andere Sozialeinrichtungen. Aber gut, Herrschaften, die so viel Geld haben, dann auch meistens in Monaco oder sonst wo leben, dann fällt natürlich die Identifikation, aber das entschuldigt es auch nicht. Ja, wir sind wieder da und hatten ein kurzes Mikrofonproblem. Das ist jetzt aber behoben und wir machen einfach gleich weiter. Herr Schröm hat eben ähm, erzählt, welche Leute jetzt eigentlich angeklagt sind, die Ermöglicher von Cum-Ex, aber eben nicht die Investoren. Und ähm, ich würde daran eine Frage anschließen: Warum werden Gesetzeslücken nicht konsequent geschlossen, die solche Geschäfte ermöglichen? Das ist immer ein bisschen auch Hase-Igel-Spiel. Also die, die Erfinder von Cum-Ex, äh, die, die Steuerexperten, äh, die sind schon ziemlich schlau. Zum Beispiel beim ersten Cum-Ex-Prozess in Bonn, äh, der begann im Herbst 2019, da waren zwei britische Aktienhändler angeklagt. Einer davon Ende 30 ihre sieben Kinder, äh, der Mann ist der, einer der... der besten Mathematiker, die Großbritannien je hervorgebracht hat. Also ein ähm, der hätte vielleicht auch mit seiner Begabung irgendwann mal den Nobelpreis in Mathematik bekommen können, aber nee, er hat sich für die cum geschäfte entschieden. Er hat äh, Ingenieurwesen studiert und ist dann direkt äh, zu einer Investmentbank gewechselt und hat dann auch vor Gericht erzählt, dass er aus seinem ganzen Studiengang kein einziger Ingenieur wurde, sondern die wurden alle abgeworben von Investmentbanken. Und die wissen schon ziemlich gut, wie das sowas funktioniert, weil das ist hohe Mathematik und diese Excel-Dateien, die da diesem Geschäft zugrunde legen, wo wirklich minutiös abgestimmt wird, wann was, wer wie kauft und machen muss, das ist schon, das ist schon sehr komplex. Und äh, das ist so die Abwicklungsseite und dann die, die gesetzgeberische Seite, da sind natürlich solche Hanno-Bergers immer unterwegs und versuchen irgendwo einen Weg zu finden, wenn es dann heißt, die K Geschäfte sind illegal, also eine Staatsanwältin hat es mal so formuliert, wenn man verbietet, äh, Geschäfte zu machen mit, einer mit Handtaschen, dann kommt die halt mit dem Argument, ja, aber steht ja nicht drin, dass man auch Geschäfte mit einer roten Handtasche machen darf. Wenn man dann nachbessert, dass man dann auch Geschäfte mit roter Handtasche verbietet, dann kommen sie um die Ecke und sagen, ja, aber das steht nicht drin, dass man auch Geschäfte mit einer lila Handtasche machen kann. Also es ist immer so Hase Igel. Und der Gesetzgeber hechelt da immer hinterher. Andererseits muss es ja vielleicht auch möglich sein, mal so ein komplexes Gesetz zu machen, um da einfach den Deckel auf den Topf zu machen. Und wie gesagt, die Ampelkoalition hat sich das Feste vorgenommen und auch im Koalitionsvertrag verankert. Jetzt müssen Taten folgen. Ja, da sind wir beim Thema. Widmen wir uns mal einem Einzelfall und zwar dem Cum-Ex-Fall der Warburg Bank in Hamburg. Da wurden der Warburg Bank sozusagen 170 Millionen geschenkt und damals war Olaf Scholz Bürgermeister in Hamburg. Wie konnte das passieren, dass diese Summe, die da durch Cum-Ex-Geschäfte generiert wurde für die Bank, verjähren lassen wurde? Also die haben nicht die ganze Summe verjährt, äh, verjähren lassen, sondern Anfang 2016 wurde bei der Bank durchsucht. Man ist irgendwie quasi auf die Schliche gekommen, dass sie in Comex geschäfte äh, verwickelt war und damit auch so roundabout 170 Millionen verdient hat. Dann haben auch die, die Betriebsprüfer äh, das, der Finanzverwaltung Hamburg das realisiert und wollten das Geld zurückhaben. Und äh, dann hat, äh, hat man dann auch die, die Finanzbehörde, also Hamburg ist ein Stadtstaat, also eine Finanzbehörde ist im anderen Bundesland, das Finanzministerium, darüber informiert. Hat er auch ein äh, Dokument hingeschickt und ge gesagt, okay, wir würden gerne die 170 Millionen zurückholen, wir bitten um die Zustimmung. Und in diesem Zeitfenster ist einer der, oder sind die Inhaber oder Mitinhaber der Bank, die Warburg Bank ist einer der ältesten und die größte Privatbank Deutschlands, haben sich beim damaligen Bürgermeister Olaf Scholz einen Termin geben lassen und haben dann ihr Leid geklagt, warum man das Geld nicht zurückfordern darf. Und wenig später gab es dann eine Entscheidung in der Finanzbehörde, dass man das nicht tut. Und ein Teilbetrag davon, das waren 47 Millionen, die sind dann auch Ende 2016 verjährt. Die waren dann auch erstmal steuerlich, steuerrechtlich weg. Und da mit dieser Geschichte, nachdem wir das enthüllt haben, Beschäftigt sich jetzt auch ein Untersuchungsausschuss in Hamburg. Und von dieser Geschichte haben wir nur erfahren, weil dieser Privatbankier Tagebuch geführt hat, was in den Tagebüchern halt von seinen Treffen mit Olaf Scholz berichtet hat. Und so sind wir überhaupt auf diese Beziehung zwischen Olaf Scholz und, und den Warburg-Bankiers gekommen. Dort würden wir jetzt auch nicht hier sitzen und drüber reden. Also wie muss ich mir das vorstellen? Olaf Scholz ist da Bürgermeister, sitzt da und dann kommen Penker von der Warburg Bank und sagen, das soll jetzt aber dem soll bitte nicht ähm, auf die Schliche gekommen werden oder da soll bitte nichts passieren und und Scholz sagt ja. Warum? Den genauen Ablauf des Gesprächs kennen wir nicht. Also es gab drei Treffen. Beim ersten Treffen oder ich muss Umgekehrt anfangen, also als Olaf Scholz den Privatbankiers einen Termin bewilligte, war ihm klar, dass die zwei Privatbankiers mit ihm jetzt nicht über den Klang der Elbphilharmonie reden wollen, sondern über ihr Steuerproblem, weil es wurde natürlich antizipiert aus der Behörde raus. Hat sogar vor Olaf Scholz einen Laufzettel geschrieben, wo drin steht, Achtung, Achtung, gegen die Herrschaften wird ermittelt und zwar wegen schwerer Steuerhinterziehung. Die wollen vermutlich das Thema ansprechen. Beim ersten Treffen war dann auch der Autor dieses Laufzettels, ein Mitarbeiter, ein Referatsleiter aus der Wirtschaftsbehörde dabei. Dann ging man wieder auseinander und sechs Wochen später wurde es dann halt akut, weil mittlerweile das Papier hochwanderte ins Ministerium, also in die Finanzbehörde, dass man das Geld zurückfordern wollen, äh, sollte. Das bekamen die Banker mit, haben sich sofort wieder einen Termin bei Olaf Scholz geben lassen, hat sie auch sofort wieder empfangen, interessanterweise diesmal allein ohne Referent. Also eigentlich ist Olaf Scholz erpressbar, weil da kommen zwei Privatbankiers gegen die wegen schwerster Steuerhinterziehung ermittelt wird. Und er trifft sich mit denen. Und er ist alleine. Was Sie da genau besprochen haben, steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall nach diesem Treffen hat dann, die haben dann nach Olaf Schulz ein Papier übergeben, wo sie argumentiert haben, warum man ihnen die, die Gelder nicht zurück, oder, äh, zurückfordern darf. Ich, ich muss da mal kurz ein, einhaken, es ist grotesk. Also wenn ich ihn jetzt äh, aus ihrem Portemonnaie 100 Euro stehle und sie mich erwischen und sagen, so Herr Schröhm, ich hätte gern die 100 Euro zurück. Und ich sage, Frau Weber, es tut mir leid, ich kann Ihnen die 100 Euro nicht zurückzahlen, sonst kann ich meine Telefonrechnung nicht bezahlen. Dann würden Sie sagen, Entschuldigung, das ist Ihr Problem. Sie haben jetzt das Geld gestohlen und ich will es zurückhaben. Und so ähnlich muss man sich das dann auch vorstellen. Die sind beim Bürgermeister. Man will eigentlich Die, die Steuerverwaltung will 170 Millionen zurückfordern, die die mit Cum-Ex illegal aus der Staatskasse entnommen haben. Und sie sagen zum Bürgermeister, hier ist ein Papier, das klar begründet, warum er die Gelder nicht zurückfordern darf. Das ist wirklich grotesk. Und Olaf Scholz nahm dieses Papier dann entgegen und hat dann wenige Tage später aktiv bei einem der Bankiers angerufen und sagt, dieses Papier, das Sie mir geschickt haben, das schicken Sie jetzt bitte an den Finanzsenator damals, Peter Tschenscher, heute Bürgermeister von Hamburg, hat es dann bekommen, Eingangstempel drauf, mit grüner Tinte dann draufgeschrieben, bitte mich auf dem Laufenden halten. Und es wurde dann ein Apparat eingespeist. Und ein paar Tage später war das Problem aus Sicht der Bank erledigt. Wie ein Anwalt der Bank im Untersuchungsausschuss sagte, die Steuerrückforderungen haben sich in weiße Wölkchen aufgelöst. Also die Indizienkette vom Ablauf her ist ziemlich erdrückend. Weder Tschenscher, der heutige Bürgermeister und Olaf Scholz schwören Stein und Bein, es gab keinen politischen Einfluss, es war alleine Entscheidung der Finanzverwaltung. Das kann man glauben, aber es muss man nicht. Und das, ist jetzt die, und das liegt jetzt am Untersuchungsausschuss, diese Geschichte aufzudecken. Aber mit, mit welcher Logik ähm, würde man als Bürgermeister, also als, als Oberhaupt sozusagen sich bestehlen lassen und dann sagen, es, äh, man kann das aber nicht zurückfordern und es gab keine Einflussnahme. Also das ist ja irgendwie logisch eigentlich nicht nachvollziehbar, weil es fehlt ja sozusagen dann der Stadt, das Geld. Man kann ja, ja sozusagen als Politiker argumentierend nicht so argumentieren. Was, äh, wie, wie ist es jetzt mit dem Untersuchungsausschuss? Gibt es da, was sind da Erkenntnisse? Wie geht da die Aufarbeitung voran? Also den Untersuchungsausschuss gibt es seit über einem Jahr und hat bisher eigentlich, wenn man ehrlich ist, einen schlaf geführt. Auch medial wenig Aufmerksamkeit gehabt. Der wurde eingerichtet durch ein Minderheitenvotum der Linken und der CDU. Die CDU hat dafür extra einen Grundsatzbeschluss geändert, nie was mit den Linken zu machen. Wir haben also zusammen diesen, diesen Ausschuss auf den Weg gebracht. CDU und Linke können auch mit ihrem Minderheitenvotum dafür sorgen, dass alle x-beliebigen Zeugen zu kommen haben, aber im Ausschuss gilt dann die normale Mehrheit, und es sind Hamburg Rot-Grün, die dann entscheiden, in welcher Reihenfolge beispielsweise Zeugen äh, vorgeladen werden. Und bis zur Bundestagswahl war es einfach so, mit rot-grüner Mehrheit, dass relativ Uninteressante Zeugen kamen, uninteressant deshalb, weil das waren alles Personen, die in dieser Entscheidung eingebunden waren und die sich natürlich mitnichten selber bezichtigt haben, sondern halt gesagt haben, es gab keinen Einfluss und alles ist rechtens und, und, und. Kaum war die Bundestagswahl vorbei, kam dann die, die erste Zeugin, die Tacheles reden konnte. Das war eine Staatsanwältin aus, aus Köln, die seit 2016 in dem Fall ermittelt und auch kurz nach der Wahl Razzien durchgeführt hat in Hamburg. Und zwar bei der Finanzverwaltung. Das ist auch ein ungewöhnlicher Vorgang, dass eine Staatsanwältin aus Köln in Hamburg anrückt und das Ministerium durchsucht und auch eine Finanzbeamtin zur Beschuldigten macht. Und sie hat auch bei einem SPD-Mann durchsucht, nämlich bei Johannes Kahrs der an diese Geschichte verwickelt war und der dann auch in dem Zusammenhang auch Parteispenden bekommen hat. Und im Durchsuchungsbeschluss stand auch drin, dass der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher eingebunden war. Auf der Grundlage konnte er dann auch sein E-Mail-Postfach konfiszieren. Also da ist noch viel Bewegung drin. Die Durchsuchung war wenige Tage nach der Bundestagswahl. Also es liegen noch keine Ergebnisse vor, also es läuft noch parallel zum Untersuchungsausschuss gibt Es gibt auch strafrechtliche Aufarbeitung und wollen wir mal schauen, was das Jahr so bringt. Der, der dem Ausschuss vorsteht, ist dann ja auch ein SPD-Mann. Ja. Ist das problematisch? <lacht> ja, sehr problematisch. Also behindert es sozusagen die Prozesse? Ja, also ich, ich kannte bis dahin eigentlich nur die Arbeit von Untersuchungsausschüssen im Bundestag. Und in, in Hamburg funktioniert das alles ein bisschen anders. Ähm, da, also der Vorsitz dieses Ausschusses hat einen SPD-Mann. Und der Ausschuss hat eigentlich, geht eigentlich einer, zentrale, einer zentralen Frage nach. Gab es politischen Einfluss auf diese Steuerentscheidung? Und zwar politischen Einfluss durch äh, Peter Tschenscher oder und Olaf Scholz? Und jetzt muss quasi der Ausschussvorsitzende gegen seine Genossen irgendwie äh, ermitteln. Und äh, bei jeder Zeugenvernehmung beginnt auch die Befragung damit, dass er einen Fragenkatalog für, äh, vorliest, der vorher der Arbeitsstab für ihn erarbeitet äh, hat. Man kann auch das Hamburger Telefonbuch äh, vorlesen. also es ist ziemlich äh, desaströs dann sind es auch überwiegend Suggestivfragen, also keine offenen Fragen, sondern da war doch nichts dran, Herr Zeuge oder Frau Zeuge. Also es ist wirklich ein bisschen ein Trauerspiel. Und was ein Skandal im Skandal ist, als, es, als die Entscheidung gefällt wurde, dass man die, die Gelder nicht zurückhaben will, hat diese Bank insgesamt 45.500 Euro an die SPD gespendet, und zwar in den Wahlkreis von Johannes Kahrs. Als das Publikum wurde jetzt im Ausschuss, äh, ist, auch nach, ist herausgekommen, dass in dem Gremium, die über die Annahme des Geldes entschieden hat, just der Ausschussvorsitzende saß, wie auch der Obmann der SPD im, im Untersuchungsausschuss. Also die haben damals zugestimmt, diese Gelder Entgegenzunehmen und zwar im Jahr 2017. Da wurde schon seit anderthalb Jahren gegen die Bank ermittelt, wie man quasi Gelder entgegennehmen kann. Spenden von einer Bank, die wegen schwerster Steuerhinterziehung in, im Fokus der Staatsanwaltschaft steht, ist mir ein Rätsel. Und noch seltsamer ist, dass genau zwei Personen, die an dieser Entscheidung Eingebunden waren, jetzt im Ausschuss sitzen und sich quasi, weil es ja natürlich auch ein Bestandteil des Untersuchungsauftrags ist, warum gab es einen Zusammenhang mit den, mit den Spenden, sich quasi selber aufklären sollen. Wenn Sie sich vorstellt, wie das ausgeht, also ziemlich armselig. Vielleicht eine Nachfrage, bevor ich ein paar Fragen aus dem Internet vorlesen würde. Es ist ja ein schlechter Deal eigentlich. Also wenn man ein paar Parteispenden bekommt von ein paar Zehntausend, aber ähm, man ja dieses Bundesland oder die Stadt regiert und ähm, ja, sich millionenhaft bestehlen lässt, das ist ja, das wiegt sich ja überhaupt nicht auf. Also das kann ja irgendwie nicht der Grund gewesen sein, warum Kass und Scholz und Tschentscher da mitgemacht haben. Wie gesagt, sie streiten ja ab, dass sie mitgemacht haben, aber sie waren eingebunden, sie wussten, was da läuft. Und eigentlich wäre es dann ihre Pflicht gewesen, es zu verhindern, dass der Stadt 170 Millionen entgehen. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Entweder sie waren aktiv beteiligt und haben dafür, gesor äh, dafür gesorgt oder haben politisch Einfluss genommen, dass die Gelder nicht zurückgefordert werden, oder sie haben es einfach laufen lassen, was genauso schlecht ist. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, was die Motivation ist, das ist wirklich die 1-Million-Dollar-Frage, eine, eine worauf ich keine Antwort habe. Ich weiß nicht, was die Motivation war, von den Herrschaften sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten haben. Es macht irgendwie keinen Sinn. Kann man davon ausgehen, dass irgendwann jetzt noch in der nächsten Zeit gegen diese Leute ermittelt wird? Es gibt ja bereits Ermittlungen, wie gesagt, gegen Zwei SPD-Mitglieder, äh, unter anderem Johannes Kahrs. Dann wird ermittelt gegen zwei Finanzbeamtinnen. Äh, eine davon war zuständig für Warburg. Ähm, dann gab es schon Razzien. Äh, jetzt muss man mal abwarten, was, was da das Ergebnis gibt, äh, oder sein wird. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass die Ermittlungen ausgedehnt werden, klar. Weil beide sind ja aufgestiegen, Chencha. Und Scholz, als, also als Bundeskanzler, viel, viel höher kann man ja nicht gegen aufsteigen. Die, die gegen die beiden wird nicht ermittelt, ähm, aber wie gesagt, bei, bei der Durchsuchung in Hamburg war, im Durchsuchungsbeschluss stand drin, äh, Peter Tschenscher war als Finanzsenator in diese Entscheidung eingebunden, was der Staatsanwältin die Legitimation gab, seine Postfächer irgendwie sich anzuschauen, Das müssen wir halt abwarten, was da rauskommt. Und ob sich dann die, die Ermittlungen ausweiten. Vielleicht ein, ein Punkt noch, nach, nachdem wir September 2020 diese Geschichte bei Panorama und bei der Zeit enthüllt haben, die, die Warburg Connection von Olaf Scholz auf Grundlage seiner Tagebucheinträge, hagelt es auch Anzeigen bei der Hamburger Staatsanwaltschaft. Die hat dann auch anderthalb Jahre formal Vorermittlungen geführt gegen Olaf Scholz. Und die wurden dann, aber das Hamburg, drei Wochen vor der Wahl eingestellt. Ja, ähm, dazu passt doch ganz gut. Sebastian fragt auf YouTube, sind noch weitere Enthüllungen im Cum-Ex-Zusammenhang zu erwarten? Jetzt bezogen auf Hamburg oder generell? Ich glaube, er meint das insgesamt. Also ich... Ich glaube, dass die, die, die, die Aufarbeitung von, von Cum-Ex hat erst so richtig Fahrt aufgenommen. Es gab jetzt zwei Urteile letztes Jahr und es, es wird wahrscheinlich in zwei Wochen ein weiteres Urteil in Köln geben und dann wird es Anklagen hageln. Äh, parallel laufen Prozesse in, in, äh, in Wiesbaden von der Staatsanwaltschaft oder Generalstaatsanwaltschaft in Köln. Also äh, die, die Behörden machen ihren Job, also die Strafvermittlungsbehörden, und das finde ich auch ziemlich beeindruckend, weil die haben teilweise über zehn Jahre an diesen Fällen gearbeitet und jetzt zur Anklage gebracht. Und wie gesagt, die ersten Urteile gibt es auch. Und da geht es jetzt Schlag auf Schlag. Also das ist schon äh, beeindruckend. Und da ist auch wirklich Eile geboten, weil teilweise natürlich auch Verjährung droht. Mhm. Und man versucht natürlich, die Gelder zurückzubekommen, soweit als möglich. Und äh, da wird mit Hochdruck gearbeitet. Was Hamburg anbelangt, äh, also Hamburg, das hat jetzt weniger mit Cum-Ex zu tun, das ist ein politischer Skandal. Die Bank hat cum gemacht und äh, dafür wurde die ba Bank auch äh, äh, dazu veranlasst, die Gelder zurückzuzahlen. Das wurde auch bestätigt vom BGH. Äh, Mitarbeiter der Bank sind angeklagt, einer ist schon verurteilt, zu so fünfeinhalb Jahren Gefängnis, der ist in Revision gegangen, aber ich gehe mal davon aus, dass die abgeschmettert wird dann wird es bedeuten, dass demnächst ein Deutscher, oder der erste deutsche Banker wegen cum ins Gefängnis geht. Ein weiterer Warburg-Mitarbeiter ist jetzt momentan vor Gericht. Da wird wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen das Urteil gefällt. Der hat angefangen auszusagen, aber nicht so, wie es sein müsste. Ich bin gespannt, wie das Urteil ausgeht. Weitere Anklagen sind in Arbeit. Also da geht es jetzt Schlag auf Schlag. So, das ist strafrechtlich, der strafrechtliche Aspekt, was marburg Hamburg anbelangt. Und der politische Aspekt, ja, der, das ist eine andere Geschichte. Da ist jetzt einfach der Untersuchungsausschuss gefordert. Und ich hoffe, dass wir Journalisten dann doch auch noch ein bisschen was dazu beitragen können und das ein oder andere ins Tageslicht fördern mein Kollege Oliver Holstein und ich. Wir machen das seit, ich glaube, über zwei Jahren. Wir werden auch morgen früh um 7 Uhr eine neue Geschichte auf Manager-Magazin online veröffentlichen, also mit dem Aspekt auf äh, äh, äh, Hamburg und das, Verhalten der, das fragwürdige Verhalten der, der Finanzverwaltung. Das ist das, was wir Journalisten machen können. Wir können einfach versuchen, den Stachel im, F im Fleisch zu sein und immer wieder Details ans Tageslicht zu zerren. Kerstin äh, fragt auf Facebook, was muss passieren, dass gegen Tschentscher und Scholz ermittelt wird? Es hm. muss halt ein ausreichender Tatverdacht da sein. Also bisher ist es halt eine sehr, sehr dichte Indizienkette. Und äh, ja, es ist eine juristische Bewertung, um die ausreicht, um ein Ermittlungsverfahren äh, einzuleiten. Das, das muss ein Staatsanwalt entscheiden. Äh, das liegt nicht mehr als Journalist. Ich als Journalist finde es erdrückend, diese Indizienkette. Und äh, ich habe halt manchmal den Eindruck, dass im politischen, journalistischen Raum dann die, die Messlatte ungleich höher gelegt wird, als im juristischen äh, Raum, wo man sagt, okay, die Indizien sind so erdrückend, da kann man auch an, ein, äh, äh, eine Ermittlung einleiten und Anklage erheben. Also die ganzen cum prozesse sind in der Regel auch Indizienprozesse. Ob das dann auch bei Politiker angewendet wird? Ich weiß es nicht. Dass natürlich die, die, der Druck ungleich höher auf die Staatsanwaltschaft gegen amtierende Politiker vorzugehen, würde auch erstmal voraussetzen, dass die Immunität aufgehoben wird und, und, und. Mir ist auch kein vergleichbarer Fall bekannt, dass in Deutschland gegen, gegen Bundeskanzler ermittelt wird. Also das ist schon noch ein, ein weiter Weg. Scholz war schon vor diesem Untersuchungsausschuss, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, können Sie darüber was sagen? wie das ja, Es war ein peinlicher war Auftritt. Ähm, das war am 30. April 2021. Der, der Untersuchungsausschuss hat gerade so richtig die Arbeit aufgenommen, hatte noch kaum Akten, also hatte noch gar keine Grundlage für die Befragung von Olaf Scholz. Aber die rot-grüne Mehrheit im Untersuchungsausschuss hat dafür gesorgt, dass Olaf Scholz als erster Zeuge vernommen wird. Dem ist dann auch so geschehen. Ich habe da Strichliste geführt. Er hat über 40 Mal geantwortet, ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern, habe da keine eigene Erinnerung. Also der, sein Auftritt war, war eine einzige Amnesie. Und ich habe sehr bedauert, dass wir nicht in Amerika sind wo solche Anhörungen einfach live übertragen werden, das ist in Deutschland nicht möglich, weil ich hätte mir, ich hätte es gern gehabt, dass man da hätte zuschauen können. Klar, wir Medienvertreter konnten das. Wir können es auch versuchen zu transportieren. Aber wenn man das dann selber sieht und erlebt hat, wie da ein Kanzlerkandidat da sitzt und, und auf, auf Amnesie macht, das war schon irgendwie erschütternd. Dazu äh, passt eine Frage aus dem Internet, und zwar Mein 70 fragt auf YouTube, äh, wo bleibt der öffentliche Aufschrei der Massenmedien, TV und Print etc. angesichts dieses gigantischen Raubs zu Lasten des Gemeinwesens? Wo bleibt der Aufschrei? Also ich habe nicht nur ein Buch geschrieben, sondern ich habe jetzt acht Jahre lang immer wieder über Cumex berichtet und, und große Medien auf Titelgeschichten, wir haben internationale Kooperationen gemacht, zu meiner Zeit bei Korrektiv, da haben wir quasi die Comex-Geschichte europaweit versucht aufzuarbeiten, ans Tageslicht gezerrt, dass nicht nur Deutschland ausgeraubt wurde, sondern auch andere europäische Staaten, die das eigentlich durch uns erfahren haben. Wir haben letztes Jahr... Da war ich jetzt bei Panorama, aber habe mit meinen alten Kollegen von Korrektiv zusammengearbeitet, haben wir wieder so eine internationale Kooperation gemacht, diesmal sogar weltweit recherchiert mit Medienpartner und haben herausgefunden, dass der das Schaden bei 150 Milliarden Euro ist in zehn europäische Staaten plus Amerika. Also die Fakten liegen, liegen auf dem Tisch. Äh, Journalisten schreiben sich die Finger wund oder senden, nicht nur ich berichte, auch viele Kollegen von Tageszeitung, Hans, Blatt Süddeutsche, FAZ. Also an Berichterstattung fehlt es nicht und die Berichterstattung wird auch weitergeführt. Ich sehe ja, was meine Kollegen da von Job machen, die da vor Ort sind in Köln oder in Frankfurt. Es fällt halt der Aufschrei, aber den kann ich jetzt nicht herbeizaubern. Ich als Journalist kann nur die Fakten liefern und äh, andere Leute müssen dann schreien. Ja, ich schaue nochmal ähm, anonym kommt die Frage, es scheint ja so, als ob in der Hamburger Finanzbehörde keiner der Beteiligten wirklich auspackt, wie das gelaufen ist. Ist zu erwarten, dass hier irgendwann jemand die Mauer des Schweigens bricht? Da kann ich jetzt nur spekulieren, man kann natürlich darauf hoffen. Ich meine, die Geschichte der Comex-Aufklärung hat ja gezeigt, dass es dann irgendwann Leute gab, die die Seiten gewechselt haben und ausgepackt haben, weil ihnen schlicht und ergreifend hohe Gefängnisstrafen gedroht haben. In Hamburg wird gegen zwei Finanzbeamtinnen ermittelt. Ob die irgendwann mal so viel Druck verspüren, auszupacken, weiß ich nicht. Es wäre wünschenswert, aber ja, bisher schweigen sie. Und laufen jetzt noch so Cum-Ex-Geschäfte oder ist das eine Sache der Vergangenheit? Ich glaube, dass, dass jetzt zur Stunde weiterhin solche Geschäfte laufen, die heißen dann nicht mehr Comex, sondern Event-Driven, also es ist allerdings Alter, Wein in neuen Schläuchen. Wir haben 2018, als ich bei Korrektiv bei war und wo wir diese internationale Kooperation gemacht haben, sind also mehrere Fragen nachgegangen, so quasi wurde nicht nur Deutschland, sondern auch Europa ausgeraubt. Das Ergebnis war ja. Und eine andere Frage war, gehen diese Geschäfte noch weiter? Wir haben dann so ein über eine Quelle so ein, so ein Angebot auf den Tisch bekommen. hat jemand äh, über, über Dubai äh, Cum-Ex-ähnliche Geschäfte angeboten. Und wir waren uns nicht sicher, ist das ein Fake oder ist da Substanz dahinter, hinter diesem Angebot. Und letztendlich, äh, das klingt jetzt ein bisschen nach Slapstick, aber es war einer der, der aufwendigsten Recherchen, die ich je gemacht habe. Mein Kollege äh, Christian Salepski und ich äh, von Panorama, wir sind dann in die Rolle von Milliardären geschlüpft. Also wir haben uns eine, mit Hilfe von Profis eine Legende aufgebaut. Wir hatten auch eine Briefkastenfirma. Sie waren undercover sozusagen. Wir waren sozusagen undercover. Wir hatten eine Briefkastenfirma, die auch nicht extra gegründet wurde, sondern die schon seit zehn Jahren am Markt war und auch in solche Geschäfte immer wieder verwickelt oder nicht ganz unbekannt. Und wir haben uns dann mit dem Anbieter in London getroffen. Wir haben für zweieinhalbtausend Euro die Nacht eine Suite angemietet in einem der teuersten Hotels äh, Londons, also milliardärsgerecht, und haben diese Suite äh, verwandt, also mit versteckten Kameras, äh, mit Mikros. Das ist in Deutschland nicht erlaubt, auch aus gutem Grunde vielleicht, aber in England ist es erlaubt. Und äh, wir haben uns das halt zunutze gemacht, um den Beweis zu erbringen, dass die Geschäfte weiterführen. Und es war dann auch so, dass uns dann wirklich ein Millionengeschäft angeboten wurde, also wir hatten die Legende, wir sind Milliardäre und wollen 200 oder 300 Millionen investieren und er hat uns dann die Verträge hingelegt und gezeigt, welche Banken da mit dabei sind und in welchem Zeitraum dann die Gewinne ausgeschüttet werden und und und. Also es ja eigentlich nur noch die Unterschrift beziehungsweise unser Investment von 300 Millionen, die hatte ich nicht. Aber wir haben dann vor laufender Kamera somit den Beweis erbracht, dass diese Geschäfte weitergehen, weil er hat uns natürlich, um das glaubhaft zu machen, auch aufgezeigt, mit, wo er im vergangenen Jahr äh, Geschäfte gemacht hat. Also das war schon alles nachvollziehbar. Und ja, das war dann, fand ich schon erdrückend, dass es einfach so weitergeht und dass, dass da nicht eingeschritten wird. Die Geschichte kann man immer noch nachschauen in der Mediathek bei panorama.de. Also es war Herbst 2018, eine monothematische Sendung bei Panorama. Wenn Sie sich äh, so in also eigentlich in Gefahr begeben äh, für, für Recherchen, und diese Leute sind ja auch sup superreiche, also es sind extrem reiche Leute, die können sich Anwälte leisten ohne Ende, ähm, haben Sie dann eigentlich auch mit, mit Repression oder mit, mit Klagen und so weiter zu kämpfen? Ja, also es gibt eigentlich keine Geschichte, die nicht ein juristisches Nachspiel hat. Ähm, also es ist mittlerweile auch schon eingepreist. Und ich habe auch gerade ein bisschen den Überblick verloren, wie viele laufende Verfahren ich jetzt am Hals habe, beziehungsweise der Sender, also der NDR oder die, die Magazine, für die ich arbeite. Und das ist schon sehr intensiv, weil es Zeitraubend ist, sehr, sehr teuer. Für die Gegenseite ist das Pottokasse. Selbst wenn sie verlieren, sie gehen durch alle Instanzen. Für uns ist es aufwendig und wie gesagt teuer. Und ja, aber so ist es leider. Als investigativer Journalist. Das das ist und die verlieren dann, also die Verfahren? Die, die, die Verfahren laufen alle noch. Okay. Und ich glaube, die laufen auch noch ein Weilchen. Ja. Und wieso machen die das, um sie einzuschüchtern oder um sie ja. nurbe zu machen, dass sie irgendwann sagen, ich habe keine Lust mehr? Ja, ich bin in einer glücklichen Situation, dass ich beim tollen Sender arbeite, der dann auch für seine Mitarbeiter gerade steht, beziehungsweise das dann auch ausfechtet und zur Not bis, bis nach Karlsruhe geht. Äh, glaube ich kleinere Zeitungen oder freie Journalisten könnten das nicht leisten, weil, weil sie <lacht> nicht das entsprechende Backing haben oder für selber aufkommen müssen. Äh, das ist schon eine sehr, sehr, sehr aufwendige Geschichte. Und das können mittlerweile, aber das ist jetzt nicht nur ein Problem beim Thema cum sondern generell ein Problem beim investigativen Journalismus. Äh, das können nicht sehr viele Medien in Deutschland leisten, sich da mit solchen reichen Leuten oder Institutionen anzulegen und diese, diese anschließende juristische Gemetzel auszufechten. Ich habe noch mal eine Frage aus dem Internet und zwar, warum sind diese Verbrecher in Nadelstreifen so salonfähig? Mit anderen Angehörigen der organisierten Kriminalität würden die Politiker ja keine Privattermine vereinbaren. <lacht> Was soll ich da sagen, äh ja, also es, als, als die Geschichte aufgeflogen ist, gab es auch eine aktuelle Stunde im Bundestag und Olaf Scholz musste sich da einiges anhören und auch in den, in den Ausschüssen. Und ich glaube, er wurde dann auch mal gefragt, ob er sich mit, äh, mit Vertretern, mit Kiezgrößen auch tref, treffen würde. Dann hat er mir eine saloppe Antwort gegeben, ja, die hätten Sie nicht so verdient gemacht wie dieser Privatbankier um Hamburg. Ich meine, gut, äh, also de, der Privatbankier gilt als großer Mäzen, äh, aber ich glaube, noch mehr hat er die Stadt Geld gekostet, nämlich mit seiner Bank hat er, wie gesagt, 170 Millionen ergaunert. Und äh, was wirklich ungewöhnlich ist, also es ist nur eine Bank und es ist sicherlich nicht die die größte, also andere Banken haben dann noch ganz andere Summen erbeutet. Aber äh, was halt bezeichnet ist, dass dieser Privatbankier auch als Privatmensch in Comex äh, Geschäfte investiert hat. Und das ist ein Mann, der wird auf 600, 800 Millionen Euro taxiert. Also was den noch getrieben hat, der auch noch aus seiner Privatschatulle irgendwie Geld in solche Geschäfte zu stecken, ist mir ein Rätsel. Wir haben jetzt sehr äh, auf die SPD geschaut, aber was ist eigentlich mit den anderen Parteien, also Gauweiler, CSU oder auch die FDP, die ja eher traditionell sozusagen äh, geldschwereres Milieu äh, vertritt? Das Problem mit Cum-Ex war, dass, dass da eigentlich äh, im Bundesfinanzministerium der Deckel auf den Topf gemacht wurde. Und es war egal, wer Finanzminister war, da hat sich niemand von Eichel angefangen bis zu Olaf Scholz, niemand mit Ruhm bekleckert. Und, äh, unter Wolfgang Schäuble wurden zumindest 2012 äh, Cum-Ex-Geschäfte technisch irgendwie schwierig oder unmöglich gemacht, aber wie gesagt, dann hat man andere Wege gefunden. Es gibt artverwandte Geschäfte, die heißen Kum cum da wird es noch viel bunter damit getrieben. Das ist auch unter Wolfgang Schäuble, das äh, ist es weiter gelaufen, auch unter Olaf Scholz. Ähm, und das ist auch so eine Frage, warum? Weil es gab immer wieder Whistleblower, die vor diesen Geschäften gewarnt haben, auch Whistleblower, die sich beim Bundesfinanzministerium äh, gemeldet haben. Und, und trotzdem laufen die, liefen die Geschäfte weiter. Es gab dann ein Bundestagsuntersuchungsausschuss cum ex 2000, der wurde 2016 installiert, sein Bericht 2017 vorgelegt und es war einfach ein, das Ergebnis war ein Desaster, dass, dass diese Geschäfte durchgewunken äh, wurde, dass da ja niemand eingeschritten ist und offensichtlich ist es auch einfach ein Organisationsversagen. Alle Finanzminister wurden vernommen und alle sagten unisono aus, sie hätten davon keine Kenntnis gehabt. Immer vorausgesetzt dem stimmt, würde es bedeuten, dass Hinweise zu dem größten Steuerraub in der Geschichte nicht bis zum Bundesfinanzminister vorgedrungen sind. Da muss man fragen, warum. Also von daher äh, waren auch andere Parteien involviert äh, oder andere Parteivertreter. Äh, gut, jetzt haben wir einen FDP-Bundesfinanzminister. Mal schauen, ob er es besser macht. Äh, es gab auch natürlich unsägliche Nähe zwischen FDP-Abgeordneten und dem besagten Hanno Berger. Der hat dann auch gerade bei Kanzleiinterne Feste, war war zum Beispiel Solms Gastredner und, und, und. Er wurde vertreten bis vor kurzem von Herrn Kubicki. Das muss man sich mal vorstellen. Der Bundestagsvizepräsident, also in der letzten Legislaturperiode, war Anwalt von einem der größten Cum-Ex-Gauner Deutschlands. Über zehn Jahre lang, glaube ich, oder fast zehn Jahre lang. Also sein Honorar kam eigentlich aus gestohlenen Geldern. Und ich weiß noch, als wir 2018 die Cum-Ex-Files enthüllt haben bei Korrektiv, gab es eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Die wurde geleitet von Herrn Kupiki. Das fand ich schon ziemlich makaber, weil damals hat er noch das Mandat von Hanno Barger gehabt. Und äh, ja, ich finde es einfach schamlos. Sie haben äh, was erzählt, dass das nicht zu den Finanzministern der Länder überhaupt bis nach oben durchgedrungen des ist. Des Bundes. Des Bundes äh, mhm. durchgedrungen ist. Warum ist das so? Oder Sie deuten ja jetzt hier Verstrickungen an mit, mit Kubicki und so weiter. Wie weit reicht dieses Netz und wer ist da erpressbar? Mit welchen Sachen? Also die, die, die Cum-Ex-Gauner, wobei Gauner klingt so, so verniedlichten, also deshalb spreche ich ja von organisierter Kriminalität. Die haben, äh, die haben sich Gutachten gekauft, die haben Professoren gekauft, äh, um, um die Rechtsprechung zu, zu beeinflussen. Die haben äh, ihre Leute in Lobbyverbände gehabt. Die wussten immer, wenn es einen neuen Gesetzesentwurf gab, gab denn da hatten die schon die Rohfassung frühzeitig vorliegen und konnten gegenarbeiten. Also die Verstrickung waren wirklich sehr weitgehend. Da gab es zum Beispiel einen Mitarbeiter beim BMF, einen früheren Finanzrichter, der dann irgendwann für das BMF gearbeitet hat. Der hat dann aber auch gleichzeitig für, für die Bankenlobby gearbeitet und hat Gesetzesentwürfe durchgestochen. Der rannacker hieß der Mann, der ist vor einem Jahr oder so verstorben. Ich werde nie vergessen, der war auch Zeuge äh, im Bundestag-Untersuchungsausschuss Cum-Ex. Es war im Sommer, also es war wahnsinnig heiß. Wir haben alle geschwitzt. Der Mann, ziemlich beleibt, saß irgendwie im Dreireiher irgendwie auf, auf der Zeugenbank, keine Unterlagen dabei, auch kein Anwalt und war die Ruhe in Person. Und dann wurden ihm sogar die E-Mails vorgelesen, aus denen hervorging, wie er die Geschichten durchgestochen hat. Also Entwürfe aus dem Ministerium an die, an, an die Lobbyisten und hat irgendwie in Seelenruhe Ruhe geantwortet, ich glaube, das ist verjährt. Und so war es auch. Die sind entsetzt, sehe ich hier. <lacht> ja, also ich meine, Sie erzählen das hier so, fällt einem die Kinnlade, drei hm. Stockwerke tiefer. Äh, was muss passieren? Also was müsste man politisch machen? Was muss passieren, damit das nicht passiert, was Sie beschrieben haben? Was politisch passieren muss, das weiß ich nicht. Äh es ist viel passiert. Also, und was halt auf, was ganz, ganz wichtig ist, ist es auf der strafrechtlichen Seite sehr, sehr viel, viel passiert. Und ich glaube, wenn jetzt dann die ersten Banker ins Gefängnis müssen, dann ist das auch ein Signal. Weil ich glaube, das konnten die sich alle nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal im Gefängnis enden werden. Und das ist, glaube ich, schon auch ein, ein, ein Signal in, in, in, in diese Branche hinein. Und dass da jetzt auch gegen, gegen Politiker wie Johannes Kahrs ermittelt wurde, dass bei dem durchsucht wurde, dass gegen Finanzbeamte ermittelt wird, dass bei denen auch zu Hause durchsucht wird. Ich meine, ich glaube, das ist nicht schön, wenn da plötzlich eine Steuerfahnder und Staatsanwälte einfallen und, und, und das Haus auf den Kopf stellen. Das sind schon Signale, äh, die da von der Strafverfolgungsbehörden ausgehen, zu sagen, hey, wir reden hier nicht über, über Kavaliersdelikte, sondern das Schwerste ist, schwerster Steuerbetrug. Und wir nehmen das ernst und ja, wir verfolgen das und in der Konsequenz, wir werden dafür sorgen, dass die, die Schuldige hinter Gitter kommen. Okay, ich hoffe, dass... Ähm und denken Sie, dass es noch weitere, also weitreichendere Konsequenzen eigentlich hat in den Köpfen der Leute? Weil ähm, ich meine, man lernt ja eigentlich, ähm, was vorbildhaftes Verhalten ist und was nicht. Und ich meine, der Staat braucht Geld für die Allgemeinheit, für Schwimmbäder, Schulen, für Straßen und so weiter. Und ähm, so werden ja dann auch die Steuern irgendwie legitimiert, die jeder einzelne von uns auch zahlen muss. Und wenn dann sozusagen die ganz oben, die, die sozusagen extremst viel Geld haben, dann nicht nur Steuern hinterziehen, sondern auch noch aktiv in die Staatskasse greifen mit solchen Geschäften und dann sich hinstellen und sagen, was verjährt oder so. Was hat das psychologisch oder was hat das sozusagen insgesamt gesamtgesellschaftlich eigentlich für Auswirkungen? Es ist gefährlich, weil da kann natürlich auch eine Polit- und Staatsverdrossenheit entstehen und sagen, okay, äh, wir zahlen brav unsere Steuern und wie die, die Steuererklärung, der, da sind mal, was weiß ich, irgendwelche, stimmt nicht auf, auf, auf einen Cent hin, dann haben wir Ärger und, und äh, die Reichen, die sogenannte Finanzelite stopft sich die Taschen voll mit, letztlich mit unserem Geld. Das sind unsere Steuergelder, die da geklaut wurden. Das ist wirklich eine, eine, eine gefährliche Sache. Andererseits muss ich sagen, ich verfolge das jetzt seit acht Jahren. Wir berichten seit acht Jahren drüber und ich habe schon den Eindruck, dass da so langsam, aber leider Gottes sehr, sehr langsam auch ein Bewusstsein entstanden ist, auch eine Empörung. Und, und die Leute das auch realisieren. Ich, ich sehe es ja auch jetzt auf Twitter, wie wie, wie, wie Leute auf, auf, auf Veröffentlichungen reagieren. Es waren früher ein paar wenige, jetzt sind es Zehntausende, manchmal auch Hunderttausende, die das anklicken und auch das Kommentieren. Also da, da ist schon Bewegung drin. Und äh, man darf auch nicht vergessen, es hat sich so, so, so eine Kultur eingestellt, eingeschlichen, dass niemand gern Steuern zahlt und jeder versucht, also nicht nur die, die Superreichen, auch, oder Normalverbraucher zu tricksen und irgendwie zu sparen. Für mich ist das ja ein Indikator, dass das einfach mangelnde Identifikation mit dem Staat ist, weil wir, wir sind der Staat und wenn ich Steuern zahle, dann ist das für das Gemeinwohl. Das ist wie wenn wir eine, eine, eine Wohngemeinschaft haben. Dann muss halt jeder auch seinen, seinen Beitrag für die Miete entrichten oder genügend Geld in die Kaffeekasse. Und stellen Sie sich vor, wir kriegen raus, dass einer aus der WG nicht nur nicht in die Kaffeekasse einzahlt, sondern auch da noch Geld rausnimmt. Was würde man mit dem machen? Wir würden ihn doch rausschmeißen aus der Wohnung. Und vielleicht sogar anzeigen, wenn er Geld geklaut hat. Und ich glaube, darum geht es auch und ich glaube, das kann die Politik leisten oder muss leisten, ein Bewusstsein zu, zu schaffen, sagen, liebe Leute, es ist euer Beitrag für das Gemeinwohl, es geht um eure Schulen, um eure Universitäten, für eure Kinder. Es geht nicht darum, irgendwie Gelder zu hinterziehen oder zu sparen. Also das fängt aber beim, bei uns an, bei Autonomalverbraucher, und es gilt natürlich umso mehr auch für die sogenannten Superreichen. Um bei dem Beispiel zu bleiben mit der WG, der, der rausnimmt, ist, ist nicht sozusagen jemand, der kein Geld hat und die Eltern haben kein Geld und der braucht vielleicht ein bisschen mehr so und ist auf Hilfe angewiesen, sondern das ist der, wo der Vater eine ne Firma vererben wird und drei Häuser oder, oder so. Also der, der es überhaupt nicht nötig hat. So. Stimmt, in, in, ein gutes Beispiel. In dem Vergleich. Ähm, was können wir als ähm, Bürger machen. Also die, was die institutionalisierte Politik machen kann, haben Sie ja umrissen. Ähm, aber was kann jeder Einzelne von uns machen? Braucht es irgendwie eine politische Bewegung aus der Zivilgesellschaft, die sagt, äh, so nicht. Und jetzt brauchen wir hier gerechte Steuern, Vermögenssteuern und äh, Cum-Ex-Geschäfte. Das ist illegal. Das, darauf, da, dagegen gehen wir auf die Straße. Ja, es passiert vieles. Es gibt ja seit zwei oder drei Jahren gibt's die... Die Finanzwende, eine NGO, die der frühere grüne Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick äh, gegründet hat. Er hat dann auch sein Mandat niedergelegt, was ich wirklich einen bemerkenswerten Schritt erachte. Und hat dann diese NGO gegründet, weil er sagt, es, es muss auch Druck quasi jenseits des Parlaments stattfinden. Und, und er ist quasi eigentlich ein Lobbyist, der steuert, der braven Steuerzahler und versucht da... Finger in die Wunde zu legen und wenn man so sieht, welche Aufmerksamkeit jetzt zum Beispiel auch gerade diese NGO hat und, und das, das macht Hoffnung. Also es bewegt sich was. Es ist sehr, sehr langsam, das habe ich jetzt erfahren müssen die letzten acht Jahre, das ist manchmal auch frustrierend, aber es bewegt sich was und es hat sich insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren viel bewegt. Ob das jetzt die Finanzwende war, dass sich dass ich da Leute organisieren, um, um da auf, auf, als NGO irgendwie Druck zu machen, ob es die Strafverfolgungsbehörden sind. Da, da ist schon viel los und jetzt muss halt die Politik nachziehen. Aber ich komme jetzt noch mal auf unseren, äh, auf den Koalitionsvertrag der Ampel zu sprechen. Da steht alles drin und sie müssen jetzt nur den, die Buchstaben mit Leben erfüllen. Und da obliegt es dann wieder uns Journalisten, dahinterher zu sein und sie immer an ihre eigenen Worte zu erinnern. Vielen Dank. Äh, danke an äh, Oliver Schröm, dass er heute bei uns war. Ähm, es war ein sehr interessantes und aufrüttelndes Gespräch. Ähm, empfehlt diese Folge gerne weiter, teilt es mit Freunden, mit der Familie, mit Freundinnen, mit Arbeitskollegen. Lasst ein Abo da, folgt Oliver Schröm auf Twitter. Und nächste Woche geht es hier um die Ukraine-Krise, wieder um 19 Uhr auf Facebook und YouTube. Bis dann.